Bevor du irgendwas im SmartMe Web Portal tust, solltest du jeden Zähler beschriften. Klicke dazu auf den Zähler, klicke auf Einstellungen und gib einen Namen für den Zähler ein. Am besten enthält der Zählername die Energieart, die Nutzungseinheit und die Seriennummer. So sind diese Informationen im Falle einer Störung zur Hand. Vergiss nicht auf Speichern zu klicken. Wiederhole diesen Vorgang für jeden Zähler in deinem Konto.